Altersfreigabe ausstehend. Ein Trommler schwingt einen Schläger vor einer großen Trommel, umgeben von Wurzeln. Ein Himmelskörper beginnt, die brennende Oberfläche der Sonne zu verdecken. Die Sonnenfinsternis spiegelt sich in der Iris eines Menschen. Der grauhäutige Trommler hebt zwei Schläger, als die Sonnenfinsternis beginnt. Licht fällt über den gewundenen metallenen Schriftzug Lucasfilm Games. Im All schwebt ein Asteroidengürtel über der Atmosphäre eines grünen Planeten. Dahinter liegen ein rostroter und ein blauer Planet. Ein qualmendes Raumschiff rast auf den grünen Planeten zu. Es verliert Teile. Auf dem Planeten fliegen Schiffe über eine geschäftige Stadt. Ein Händler trägt dreiäugige Wesen mit Schnäbeln über einen Bazar. Ein Mon Calamari kommt an. In der Ecke sitzt ein Fremder, das Gesicht mit einem Hut bedeckt. Ein Duros entgeht in der Menge den Wachen. Vier Trommler schlagen im Dunkeln auf Trommeln. Ein Speederbike schnellt bei Sonnenaufgang an einer Felsformation vorbei. Yoda blickt aus dem leeren Raum des Hohen Rats der Jedi über die Stadt. Gestalten in roten Roben gehen über den Basar. Die voranschreitende Sonnenfinsternis spiegelt sich in der blauen Iris. Jedi duellieren sich auf einer Brücke. Ein Raumschiff landet an einer Felsküste. Acht Trommler schlagen große und kleine Trommeln. Schiffe fliegen in eisiger Landschaft auf eine Festung zu. Ein naimo Naimo-Idianer steht in einer Kammer. Jedi stellen sich Angreifern im Schnee. Vor brennenden Ruinen steht eine Frau. Eine riesige Armee schreitet voran. Die Sonne ist beinahe verfinstert. Im All beschießen sich Raumschiffe. Kleinere Schiffe lösen bei einem größeren Explosionen aus. Es erwidert das Feuer mit Geschützen. Die kleinen Schiffe gehen weiterhin auf Angriffskurs. Fünf Trommler stehen abgewandt vor ihren Trommeln. Einer dreht sich um. Schwarze Augen, schmale, hochliegende Nasenlöcher, ein faltig kahler Kopf. Auf der muskulösen Brust weiße Zeichnungen. Eine menschliche Gestalt erhebt sich aus schwarzem Schleim. Von Flüssigkeit bedeckt, rollt sie die Schultern und hebt den Kopf. Die Verfinsterung ist komplett. Darüber der Titel. Star Wars. Eclipse. Die Sonnenfinsternis verblasst. Die goldenen Lettern verbleiben auf schwarzem Grund. Ein Logo erscheint neben einem weiß-blauen Q. Quantic Dream. Starwarseclipse.com eclipsecom Hashtag Star Wars Eclipse. Keine Gameplay-Aufnahmen.